Herzlich willkommen in unserem E-Center in Ja, wir lieben nicht nur Lebensmittel, sondern wir lieben natürlich unsere Kunden. Aber am allermeisten liebe ich natürlich unsere Mitarbeiter, weil ohne die wäre ich hier nichts wert. Deswegen haben wir halt eben ähm, sehr viele Sachen noch zusätzlich gemacht. Ähm, neben dem, dass wir auch nach Tarif zahlen, obwohl ich nicht tarifgebunden bin, äh, mache ich sehr viel für unsere Mitarbeiter. Auf der einen Seite bekommen sie halt eben, wenn sie Mittagessen wollen, 4 Euro, äh, für 4 Euro nur ihr Mittagessen. Sie brauchen für den Kaffee bei Schäfers nur 1 Euro zu bezahlen und ähm, sie bekommen 10 Prozent äh, auf Nonfood und auf äh, Blumen. Aber natürlich machen wir nicht nur das. Es gibt halt eben auch eine Leistungsprämie. Ja? Jeder, der halt eben äh, die Umsätze mit äh, gut erhöht, kann halt eben äh, noch eine Leistungsprämie bekommen, neben Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Auf der anderen Seite ähm, habe ich gesagt, äh, okay, wir haben einen sehr äh, schweren Beruf, sodass halt eben gerade Rückenprobleme ganz oft äh, an der Tagesordnung sind. Also, was machen wir? Habe ich gesagt, wir müssen Sport machen. So, und deswegen bekommt jeder, der halt eben äh, sich in dem Fitnessstudio anmeldet, EMS macht oder so, 30 Euro zu seinem Tarif äh, von mir mit dazu bezahlt. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut Sie sind das Beste, was wir haben. Deswegen bekommt auch jeder zum Geburtstag natürlich ein Geschenk. Wir wählen jedes Jahr wieder etwas Neues aus, was wir halt eben dann äh, den Mitarbeitern schenken. Mal eine Flasche Sekt, mal eine Flasche Wein. Natürlich dürfen auch unsere Muttis, gerade wenn die Kindergärten erst um 6 Uhr aufmachen, dürfen sie halt eben äh, erst 6.30 Uhr anfangen. Aber wir haben auch Pärchen bei uns im Unternehmen und auch die dürfen sich natürlich in Wechselschicht abwechseln. Der eine geht früh, der andere geht spät. Oft ist dann die Übergabe mit den Kindern hier. Die Kinder freuen sich immer, wenn sie bei uns dann hier sind. Ich finde es gut, dass wir hier beide arbeiten können, auch in unterschiedlichen Schichten. Und ja, Ich gehe Vollzeit, meine Partnerin geht auch fast Vollzeit und so können wir den Kleinen zur Not auch mal auf Arbeit übergeben. Beziehungsweise einer von uns beiden könnte auch halb sieben anfangen, dass der Kleine früh rechtzeitig in den Kindergarten kommt. Und ja, ich finde es gut, dass das so mit Familie und Beruf alles unter einem Hut super klappt. Aber wir haben, natürlich sind natürlich nicht nur familienfreundlich für unsere Mitarbeiter, auch für unsere Kunden. Ja, so dass wir die Würstchentreppe haben, wo die Kinder ähm, hochgehen und ein Würstchen bekommen. Sie bekommen aber auch eine Gratis-Banane, wenn sie Hunger haben. Bei uns eine Obst- und ja? Eine Banane, die halt eben ein bisschen ein paar Flecken hat, ist ja nicht gleich schlecht. Aber für unsere Kinder sind sie sehr gut. Ja, ich hoffe Sie, ich konnte Sie ein bisschen äh, von uns äh, überzeugen, äh, inspirieren, uns einfach mal besuchen zu kommen. Fragen Sie unsere Mitarbeiter, fragen Sie sich selbst, wie es Ihnen geht, äh, wie Sie sich hier wohlfühlen und äh, natürlich freuen wir uns immer, wenn Sie uns halt eben auch mal besuchen kommen und äh, mit uns durch den Herbst äh, gehen. Wir freuen uns sehr auf Sie. Vielen Dank. Ich bin Frau Zeitler sehr dankbar, hier die Möglichkeit bekommen zu haben, zu arbeiten, wegen der Pflege meines Mannes und dass ich auch später anfangen kann und nur bis 14 Uhr und damit er äh, zu Hause bleiben kann und nicht in ein Pflegeheim muss.